Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Schirmer. Schön, dass du ja, dir dieses Video ansiehst. In diesem Video geht es um das Thema ähm, Follow-up im Network Marketing und ich möchte dir gerne meine wichtigsten Gedanken zu diesem Thema ja hier in diesem Video mit auf den Weg geben und hoffe wie immer, dass das Ganze ja, für dich interessant ist ist also follow up im network marketing im prinzip geht es um das thema nachfassen es geht um den, um den kompletten prozess von der geschäftsanbahnung bis dann ähm, zum abschluss sei es jetzt ähm, für den kauf eines produkts oder sei es halt eben ähm, ja für den den einstieg ähm, als kooperationspartner als vertriebspartner in deinem unternehmen und der wichtigste grund Warum du im Network Marketing ein Follow-up machen solltest, ja, warum du nachfassen solltest, warum du ein System zu nachfassen haben solltest, ist ganz einfach der, weil es die meisten nicht machen. Und wenn etwas viele nicht machen, ja, dann hast du, egal wie gut du es jetzt erstmal machst, grundsätzlich bessere Chancen als ähm, deine Mitbewerber, als deine Konkurrenten, wenn du es machst. Und das sollte ähm, der Hauptgrund sein, warum du ein Follow-up betreibst, ähm, also, oder ein Grund sein, warum du Follow-up betreibst, weil ähm, es so viele halt einfach nicht machen. Ähm, es gibt verschiedene Zahlen, je nachdem, es gibt Studien, der ein oder andere sagt, man braucht fünf bis zehn Kontakte, bis ein Interessent dann letzten Endes zum Käufer wird und, egal ob das jetzt fünf kontakte oder zehn kontakte 15 oder 20 kontakte sind wichtig ist dass du diese anzahl an kontakten eben halt mit der person machst ja weil du weißt nie an welchem punkt steht eine person gerade in ihrem leben ja ähm, wann ist der punkt ähm, erreicht an dem die person ins handeln kommt und sagt okay jetzt ändere ich mein leben ich starte durch mit network marketing und dann wenn dieser punkt aber da ist dann solltest du auf dem bildschirm sein ja bei der person damit sie auch weiß Ah, okay ich informiere mich mal ich gehe zu der person und fange bei der person an weil ich verfolge die jetzt schon ein zwei jahre oder ein monat zwei monate drei vier fünf wochen egal welcher zeitraum das ist wichtig ist dass du da präsent bist und das schaffst du halt eben nur wenn du dir ein system überlegst. das ist der nächste gedanke überlege dir ein system wie du dein follow up gestalten willst ja machst du es via telefon machst du die ersten schritte via telefon gehst du dann ähm, auf eine automatisierte lösung via e mail marketing über machst du Gruppen, machst du ähm, zum Beispiel WhatsApp äh, Broadcast Listen, machst du WhatsApp Gruppen, ja, wo du einfach über deine aktuelle Entwicklung informierst, wo du ähm, ja Infos über dich dann halt eben mit den mit den Interessenten dann teilst. Ähm, finde grundsätzlich heraus, ja, im Follow-up, was die Person eigentlich will, was sie was sie ähm, für Schwierigkeiten hat und dann zeig ihr ähm, die Lösung da dafür. Ja, ähm, wichtig ist, dass du herausfindest, was die Person möchte, nicht nur um dein Produkt zu verkaufen, sondern es ist auch wichtig für eine zukünftige eventuelle Zusammenarbeit. Ähm, weil manchmal ist es besser auch ähm, zu einem interessenten Nein zu sagen, bevor du ähm, eines Tages ähm, feststellst, ähm, du musst mit jemandem zusammenarbeiten, mit dem du eigentlich gar nicht zusammenarbeiten willst. Ja? Und das ist äh, eine ganz entscheidende, ein ganz entscheidender Punkt, weil dein Geschäft soll ja auch Spaß machen und du entscheidest in diesem Business mit wem du arbeitest und mit wem nicht so und dann ähm, hol dir die Erlaubnis ein im Laufe des Prozesses ja oder am besten sogar zu Beginn des Prozesses dass du die Person einfach ähm, dass du ihr weitere Informationen zusenden kannst und wie gesagt es kann auf verschiedenen Wegen erfolgen ähm, via Telefon du kannst ähm, E-Mail-Marketing nutzen ähm, WhatsApp broadcast listen du kannst whatsapp gruppen nutzen facebook gruppen ja einfach ein medium wo du relativ einfach informationen mit einer möglichst großen anzahl an menschen teilen kannst also dass das ganze einfach skalierbar ist nicht sinnvoll wäre es jetzt zum beispiel wenn du 1000 leute ja auf deiner liste hast in deinem auftragsbuch stehen hast dass du diese dann Antelefonierst, außer du hast jemanden, der das ähm, für dich machst. Ähm der Prozess sollte dann eher so sein, dass du diese 1000 oder wenn es dann mehr werden, ja, dass du einfach mit einem sehr einfachen äh, Medium viele Menschen erreichen kannst. Also zum Beispiel in einer WhatsApp-Gruppe. Ja, wenn du eine Info postest, sieht es jeder in der Gruppe. Oder wenn du E-Mail-Marketing nutzt, du kannst eine E-Mail erstellen, ja, für deine Interessenten, für deine Kunden, für deine Geschäftspartner, für, je nachdem, für wen das Ganze dann halt interessant ist und es mit einem Mausklick dann quasi versenden. Das heißt einmal die Arbeit machen und äh, so viele Menschen wie möglich erreichen und so kannst du natürlich dann auch ähm, ja das Ganze einfacher skalieren und und wachsen weil ob du eine E-Mail an 1000 Leute schickst oder an 100.000 ja für dich ist der Arbeitsaufwand der gleiche aber es macht einen Unterschied ob du 1000 Menschen an telefonierst oder ob du 100.000 Menschen antelefonieren musst ja ähm, also ich hoffe ähm, kam rüber was ich damit meine wichtig kurze Zusammenfassung zum Follow-up wichtig ist, dass du Follow-up überhaupt machst. Das ist der erste Punkt, weil es so wenige machen. Der zweite Punkt ist, hol dir das Einverständnis, dass du, ähm, dass du die Menschen kontaktieren kannst, ja, dass du ähm, sie regelmäßig weiter informieren kannst. Und wichtig überleg dir ein System, ja, wie dein Follow-up aussehen soll. Ja, Überlegt dir wirklich, ähm, wie sprichst du eine Person an? Ähm, auf welches Event lädst du sie ein? Ein Webinar etc. Ähm, oder ähm, ja ein Offline-Event? Und dann wie ist der Nachfassprozess? Also wie oft kontaktierst du die Person an? Was machst du, wenn die Person nicht ans Telefon geht? und ähm, wie oft rufst du an zum beispiel wenn die person nicht ans telefon geht was ist deine letzte nachricht die du auf dem ab hinterlässt oder wie kommst du vorab ähm, an die erlaubnis das ganze ähm, der, der person informationen zusenden zu können und ähm, hältst die leute dann auf dem laufenden ja ähm, und skalierst das ganze zum beispiel mit e mail marketing oder eben anderen tools die dir gefallen wenn das ganze für dich hilfreich war würde ich mich freuen wenn du mir einen daumen hoch gibst, wenn du einen kommentar ähm, hinterlässt ist. Ähm, mich wird deine Meinung zu dem Thema interessieren, ähm, teile uns da gerne deine Erfahrungen mit, ähm, lass uns da gerne in den Austausch gehen. Also wie gesagt, Kommentarfunktion nutzen. Ähm, wenn das Ganze hilfreich war, teile es mit deinem Netzwerk und ansonsten, wenn du Lust hast, ähm, ja, mit mir zusammen zu arbeiten, findest du auch unterhalb ähm, des Videos die Möglichkeit weitere Informationen anzufordern. Wichtig ist dabei, ähm, du solltest bereit sein, ähm, ja, dir ein langfristiges ähm, lukratives Geschäft aufbauen zu wollen. Und ähm, dementsprechend natürlich auch die notwendige arbeit äh, tun zu wollen ja weil ähm, ohne arbeit geht es nicht ähm, falls du fragen dazu hast oder im vorfeld einfach mal ähm, ja mit mir persönlich sprechen willst findest du auch kontaktformular ähm, nutzt das ganze und dann können wir ähm, ja gerne auch darüber sprechen und einfach schauen ob das gegenseitig passt so das soll es jetzt aber gewesen sein in diesem sinne maximalen erfolg wir sehen hören uns im nächsten video bis dahin, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.